Hallo alle zusammen! Hier erfahren Sie, wie Sie verlorene Daten von einem NAS am Beispiel des Links 1100 wiederherstellen können. Wie man informatieren, von Festplatten eines nicht funktionierenden san geräts abruft. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 und die auf dem Gerät gespeicherten Daten können von allen Teilnehmern in diesem Netzwerk gemeinsam genutzt werden. Speichergeräte werden immer beliebter, da die meisten RAID für eine bessere Fällentoleranz und Datenspeicherung verwenden. Aber wenn es um die Wiederherstellung von Daten geht, ist es nicht immer klar, was mit einem solchen RAID zu tun ist. Die meisten Geräte haben kein Betriebssystem und der RAID verbunden wird von Controllern aufgebaut. Daher können Sie nicht einfach eine Datenrettungssoftware darauf installieren und ausführen. Um im Fall eines NAS-Gerätenauffalls müssen Sie die Laufwerke direkt an den PK mit dem installierten Betriebssystem anschließen. Ohne zusätzliche Software können Sie sich jedoch nicht einfach an einen PK anschließen und Informationen abrufen. Wenn die Laufwerke abgeschlossen sind, werden Sie vom Betriebssystem nicht erkannt und es wird angeboten, Sie die weitere Verwendung zu initialisieren. Bei der Initialisierung werden die auf dem Speichergerät verbliebenen Daten überschreiben und eine weitere Wiederherstellung ist äh, wahrscheinlich erfolglos. Installieren Sie auf keinen Fall, wenn Sie die restlichen Daten nicht verlieren wollen. RAID Recovery kann Ihnen helfen verlorene Daten von Ihrem NAS wiederherzustellen. Dieses, dieses Programm unterstützt die Wiederherstellung von verlorenen Daten von fast allen bekannten RAID mit seiner Hilfe werden Sie leicht die verlorenen Informationen zurückbekommen. Es unterstützt Dateisysteme, die in Windows, MacOS, Linux und Unix verwendet werden und wird alle logischen Strukturfehler auf Ihrer Festplatte beheben und den Inhalt Ihrer Festplatte wiederherstellen. Wenn das Programm, wie in unserem Fall, das RAID nicht automatisch aufbauen und anzeigen konnte, müssen Sie ihm ein wenig nachhelfen und zusätzliche Parameter im Konstruktor angeben, um das RAID korrekt auszubauen. Wie das geht, zeige ich Ihnen am Beispiel eines Hardware RAID 5 von 5 versplatten das auf einem d links DSN 1100 erstellt wurde. Der Prozess des Aufbaus und der Konfiguration von RAID auf diesem Gerät ist einem weiteren Video zu sehen. Simulieren wir den Ausfall eines NAS-Geräts, sodass uns fünf Festplatten mit Daten verbleiben. Wir schließen sie direkt an einen Computer mit windows, windows an. Das System sieht sie als unpartitionierte Geräte. Daten Sie Headman-Rate Recovery. Das Programm sieht alle Festplatten, kann aber das verlorene Daten nicht automatisch aufbauen. In diesem Fall müssen Sie äh, manuell neu erstellen. Das Prinzip dieses NAS-Modells besteht darin, dass der Controller am Anfang des Laufwerks verschiedene Serviceinformationen ausgezeichnet und danach der Anfang des Laufwerks mit MBR oder GPT-Partitionierung liegt, was ihn von anderen Controllern unterscheidet. Da der Anfang keinen bestimmten Wert ist, müssen Sie ihn manuell suchen. Dafür gibt es Unverändliche Signaturen, nach denen wir den Anfang des Laufers suchen werden. Für MBR ist es und für GPT ist es. Da dieser Controller-Typ aber Informationen in einer nicht standardisierten Form schreibt, nimmt er alle fünf Bytes und faltet sie mh, gespiegelt auf, sodass diese Signaturen geändert werden müssen. Je nach rate kann der Anfang der Platte auf einer oder mehreren Platten liegen. In unserem Fall von RAID 5 befindet sich der Anfang der Platte auf nur einer Platte. Wenn Sie die Partitionierung und Reifenfolge der Festplatten in Ihrem RAID kennen, beginnen Sie die Suche mit der ersten Festplatte. Wenn die Reifenfolge und Partitionierung unbekannt ist, müssen Sie jede Festplatte zuerst nach mbr Signatur und dann nach GPT durchsuchen. Öffnen Sie das Laufwerk im HEX Editor, das Programm hat einen, einen eingebauten Editor, sodass Sie nicht nach zusätzlichen Software suchen müssen. Klicken Sie mit der Maustaste auf Datenträger und wählen Sie in HEX öffnen. Die Serviceinformationen nehmen nicht viel Platz ein, warten Sie also nicht, bis der Suchvorgang abgeschlossen ist, sondern wechseln Sie nach kurzer Zeit zur nächsten Platte. Wenn Sie den Anfang des Datenträgers nicht über MBR-Signaturen finden, wiederholen Sie die Suche über Gebete Und wenn die Suche verschlägt, Suchen Sie über inverse 4 -byte. In unserem Fall befanden sich der Anfang des Arrays auf dem zweiten Laufwerk. Aufgrund der gefundenen Signatur kann man davon ausgehen, dass das Laufwerk als MBR-Pack ist. Merken Sie sich die Sektornummer. Jetzt können wir beginnen, das Array auszubauen. Öffnen Sie den RAID-Konstrukten weiter. Manuell, manuell erstellen und geben Sie alle bekannten Parameter ein. RAID-Typ. Blockreihenfolge. Block große. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen das RAID besteht und geben Sie deren Reifenfolge an. In meinem Fall schreibt der NAS-Controller alle 4 Bytes. Spiegel. Billig. Also gespiegelt, daher gehe ich diesen Parameter an, in Wert 4 Bytes. Es bleibt noch das Offset anzugeben, an dem sich die Platte befindet. Wir haben ihn bereits äh, früher definiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, Disk Offset Größe Ende. Geben Sie in der Zeile Offset die Sektornummer für alle Laufwerke ein. Klicken Sie dann auf Hinzufügen. Wenn Sie nicht alle zusätzlichen Parameter kennen, reicht es aus, nur den RAID-Tipp auf den Offset anzugeben. Das Programm wird die anderen Parameter automatisch finden, aber dieser Vorgang wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach dem Hinzufügen wird das RAID im Datenträgermanager angezeigt, scannen Sie das Laufwerk. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk, öffnen, wählen Sie schneller Scan, bei Erfolg dauert es weniger lange. Nach Abschluss zeigt das Programm die gefundenen Informationen in diesem Fenster an. Wenn das Programm aufgrund des Schnellscans keine Daten finden kann, finden Sie die vollständige Analyse durch. Markieren Sie dann die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, in dem Sie gespeichert werden sollen und klicken Sie nochmal auf Wiederherstellen. Nach Abschluss befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Selbst bei zwei beschädigten Laufwerken konnte die Software einige intakte Dateien wiederherstellen. Während des Aufbaus des Arrays im raid ist es notwendig, zusätzlich zu den Arbeitslaufwerken leere Laufwerke hinzufügen, die der ähm, Anzahl der ausgefallenen Laufwerke entsprechen. Wie wir wissen, wenn mehr als ein Platte der ge gegebenen RAID-Tipps ausfällt, wird es komplett funktionierend unfähig. Deshalb zeigt das Programm gute Ergebnisse bei der Wiederherstellung der restlichen Daten. Die Wiederherstellung von Daten aus nas RAID rs ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Es ist wichtig zu wissen, was zu tun ist und eine zuverlässige Software zu verwenden, da der kleinste Fehler zum Verlust aller Informationen führen kann. Vergessen Sie nicht, regelmäßig Sicherungskopie zu erstellen. Sie können sie verhindern, dass wichtige Daten verloren gehen.